So grüße euch heute ganz kurz zu diesem Haus. Es ist ein freistehendes Einfamilienhaus mit 180 Quadratmeter bebaute Fläche, drei Zimmer, ein Wohn-Essbereich, was offen ist, eine Terrasse und ein Bad und natürlich ein Abstellraum. Sehr schön mit hochwertigen Baumaterialien ausgeführt. Also bleibt dran. So, heute zeige ich euch noch einige Details. Erstmal von außen von diesem Haus und dann in Teil 2 werde ich gerne in den Innenbereich euch Einige hochwertige Sachen zeigen, also bleibt dran. So, hier könnt ihr auf jeden Fall den hochwertigen und äh, sehr interessanten Eingangsbereich sehen. Mit diesen links und rechts, mit diesen Stützen, mit diesen Säulen, die extra... Mit was Mose Steinen verkleidet sind. So, da zeige ich euch jetzt etwas näher. Also wirklich sehr schöne Steine. Was wichtig ist, auch hier diese Eingangssteine mit extra Routen. Gerundeten Steinen und natürlich die Marmortreppe. Das sieht man jeweils links und rechts im schwarzen Marmor ausgeführt. So, da die Eingangstüre, Stalleingangstüre mit doppeltem Verschluss. Dann haben wir hier die Fenster mit Moskito-Giterschutz aus PVC, sowohl Fenster als auch Moskitonetze. Und dann der Eingangsbereich hier mit Holz ausgeführt, also es sieht wirklich top aus. Es ist nicht nur meine persönliche Meinung. So, das sind die Eingangstüre. Hier komplett mit Keramikfliesen, die Eingangstüre, wie gesagt, mit doppeltem Schloss, so drehe ich mich um, das könnt ihr auf jeden Fall sehen, also sehr gute, hochwertige Arbeit. Hier der Eingangsbereich folgt weiter, also die Decke richtig schön mit Holz verkleidet. So, ich zeige euch nochmal von außen, so sieht es aus. Hier die Stalleingangstür mit doppeltem Verschluss, ganz solide. Und dann die Schwelle, also seht ihr, da kommt kein Wasser rein, da sind die größten Probleme. Und im Innenbereich, praktisch in der Diele, sieht man weiter die Holzdecke und links die Natursteinwand. Also links oben zeige ich euch nochmal, verlinke das Haus von außen ohne meine Stimme, ohne die Kommentare, damit ihr euch in Ruhe das Haus, das Haus als auch die Umgebung anschauen könnt also wirklich Neubau Erstbezug Top Baumaterialien zu einem wirklich sehr attraktiven Preis So hier wie gesagt unten könnt ihr noch ein ca 75 cm breiten Gehweg sehen, der natürlich auch mit Keramikfliesen ausgelegt ist. Und hier links die PVC-Fenster mit Jalousien, da komme ich noch dazu. Als auch das Mauerwerk als Sichtmauerwerk. Und oben die Sparen natürlich auch. Mit Holz verkleidet. Da könnt ihr hier etwas besser sehen. Also hier die seitenansicht des hauses das eine fenster pvc fenster wie gesagt dass man was aus deutschland kennt das ist ein gästezimmer bzw kinderzimmer strom direkt an der straße im grünen Ihr sieht dass es also wirklich sehr solide ausgeführt ist mit Straßenbeleuchtung und sogar da oben seht ihr, was ein Vogelnest. Ja, so naturfreundlich sind wir und auch die Gegend. Hier die erwähnte Marmortreppe, Eingangstreppe, wirklich über drei Meter breit. Und hier noch die kleine Podest, also man kann sich auch mit Pflanzen verschönern. Einfach ein Schmuckstück. So, hier sieht das Haus von der anderen Seite aus, also auch Seitenansicht des Hauses. So, da sind zwei Fenster, wieder das erste ist ein weiteres Gästezimmer bzw. Schlafzimmer und dahinter ist ein zusätzliches Fenster für das Wohnbereich. So und da gehen wir nochmal ums Haus rum. Und dahinter, wie gesagt, andere Häuser schon in der Siedlung. Auch sehr schön ausgeführt, da steht so im Alter. Container noch von uns so und dann kann man den Gartenbereich hier sehen. So, natürlich mit bodentiefen Fensterelementen, mit Jalousien, also hier könnt ihr genau erkennen. Und es geht weiter mit überdachter Terrasse. So, die beiden großen bodentiefe Fensterelemente sind natürlich im Wohnzimmer, hier das linke bodentiefe Fensterelement von der Kochnische und hier könnt ihr noch ein bodentiefes Fensterelement sehen. Das Fenster ist im Schlafzimmer, also direkt vom Schlafzimmer auf die Terrasse, das ist natürlich schon sehr eine gute, bequeme Lösung. So, hier könnt ihr das, das Dach sehen, also da sind wirklich Keramik, top-Ausführung, extra aus Brasilien geholt. Also wirklich einzigartige Dachfahnen. Und hier wenn ich jetzt links rumschwenke seht ihr die Natur als auch die wunderbare Aussicht. Alles grün, zentrale und ruhige Lage. So, da bin ich ja wieder zurück. Ich wollte euch aufgrund des Hauses eben so ein Musterhaus zeigen. Das Haus ist natürlich auch zu verkaufen. Wie gesagt, ganz kurze Daten dazu. 180 Quadratmeter bebaute Fläche, drei Schlafzimmer, großer wohn essbereich bereich ja, mit Küche bzw. Kochnische, alles in offener Form. Ich werde euch im nächsten Video das alles sehr genau zeigen. Und ein Bad und ein Abstellraum dazu. Plus natürlich ein großes Grundstück von 912 Quadratmeter. Alles grün, alles steht zu eurer Verfügung. Man kann es sich ansehen, anfühlen. Und vor allem, es gibt einige Vorteile. Welche Vorteile, klar, es gibt. Das Haus steht schon, wie ihr seht, vollkommen bezugsfertig. Ihr habt kein Risiko, ihr bezahlt das Haus und könnt im Prinzip sofort einziehen. So, der zweite Riesenvorteil ist, es ist kein gebrauchtes Haus. Es ist ein Neubau, ja, also nach den modernsten Sachen der Technologie ausgeführt. Das sieht top, top aus und ist ein Neubauhaus. Also keine gebrauchte Immobilie, das ist ja auch mal wichtig. Und das Grundstück ist fertig, ihr könnt eventuell noch einen Swimmingpool dazu bauen und ihr Paradies ist schon fertig. Ja? Und die vierte Sache, die sehr sehr wichtig ist, ist eine Sicherheit. Wir sind praktisch in der Stadt Piribebui, Departamento Cordillera. Es gibt äh, einige Häuser schon in der Siedlung. Die Siedlung wird weiter ausgebaut. Es gibt Beleuchtung nachts, es gibt nette Gegend, vernünftige Gegend. Und die Sicherheit ist gewährleistet. Also das ist das Wichtigste. Falls sie irgendwo in den Urlaub fährt könnt ihr auf jeden Fall das Haus ruhig alleine lassen. Da passen schon die Nachbarn auf. Also in diesem Sinne. So, wenn euch das Haus gefallen hat. Könnt ihr gerne kaufen, gerne erwerben. Noch steht er zur Verfügung. So, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder könnt ihr das Haus sofort kaufen oder auch im Auftrag geben. Also wirklich neu nach euren Wünschen bauen. Der Vorteil eben wie ich erwähnt habe von einem schon fertigen Haus es ist ganz klar, liegt auf der Hand, ihr habt kein Risiko. ihr bezahlt und zieht in das Haus ein. So die Preiseingaben als auch die andere detaillierte Beschreibungen gebe ich unten in der Videobeschreibung. Bitte nicht vergessen als auch die Kontaktdaten. Also das Video bitte teilen. Wie immer auch noch Freunde, Bekannte in Facebook, auf Twitter, Instagram, wie auch immer. Und wir sehen uns im nächsten Video, da werde ich euch im Innenbereich des Hauses demonstrieren. Bis dann, ciao, ciao.